Ich freue mich sehr, heute Dr. Marlene Middelbauer zu begrüßen. Sie ist die Leiterin der virtuellen pädagogischen Hochschule und sie wird uns heute von der virtuellen PH erzählen, das Angebot vorstellen. Und hallo Marlene, super, dass du das heute machst mit uns. Äh, gleich mal eine Frage, du bist Leiterin, ist, bist du der Rektorin oder wie, wie ist das eigentlich an der, an der VPH? Ja, herzlichen Dank für die Einladung, die virtuelle pädagogische Hochschule vorzustellen. Und nein, ich bin keine Rektorin wie... Es äh, üblich ist an einer pädagogischen Hochschule. Die virtuelle pädagogische Hochschule ist ein sogenanntes National Center of Competence. Das heißt, wir sind ein kleines Zentrum, das vom Bundesministerium beauftragt ist, hier Österreichweit tätig zu sein. Wir sind aber an einer pädagogischen Hochschule angeschlossen und zwar im Burgenland in Eisenstadt, äh, wo wir Angstützen und wo wir unsere... Büros haben und ja, wo wir einfach tätig sind. Wie gesagt, wir sind ein kleines Institut und sind österreichweit tätig. Das heißt, was machen wir aber eigentlich? Es gibt uns wirklich, ja, wenn wir virtuell in unserem Namen haben, wir sind quasi so ein Innovationshub für digitale Bildungstrends. Wir schauen ein wenig herum und schauen, was, was sie so tut und wie, wir, wie man das auf den Bildungssektor ummünzen kann oder ob es etwas gibt, das man eigentlich im Bildungssektor verwenden kann und wenn ja, dann wie. Wir sind ein großer Bereich ist eine Unterstützungspartnerin der pädagogischen Hochschulen in Österreich. Es gibt 14. Und äh, das heißt, wir unterstützen hier besonders im Bereich Implementierung von Blended Learning Konzepten in der Lehre, äh, Ausbildung bzw. Fortbildungsangebote für pH Lehrende, aber auch Lehrerinnen. An, an Schulen und das bringt mich zum dritten Punkt. Wir haben ein eigenes Fortbildungsangebot im Bereich digitaler Kompetenzen für Lehrer, Lehrerinnen, das wir laufen, weil der dritte Bereich von unserer Beauftragung ist, dass wir Online-Formate konzipieren, erstellen und testen und dann eigentlich auch schauen, wie wir die in der Hochschullehre eigentlich auch einsetzen kann und wie wir die, die Information oder einfach im Rahmen von Beratungsgesprächen einfach auch weitergeben kann. Darf ich gerade zwischenfragen, hm, wie groß klar. ist euer Team? Wie viel seid ihr? Mhm. Ähm, wir sind ein großes Team, wir sind sieben Leute zurzeit und ähm, sind unterschiedlich lang dabei, wir haben unterschiedliche Kompetenzen, aber wir haben alle Lernausbildung. Äh, manche haben auch eine Ausbildung im Bereich digitaler Didaktik oder E-Learning und äh, kommen eigentlich von unterschiedlichen Fächern und äh, Hintergründen. Und äh, unser Team, wir arbeiten primär eigentlich fast virtuell zusammen, also ähm, das heißt so Videokonferenzen. Wir dann auch manchmal co-worken, indem wir. Äh, daheim sitzen im Homeoffice, aber verbunden sind mit anderen Leuten und ähm, ja, wir treffen uns auch in echt, aber trotzdem, äh, wir nutzen einfach unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Arten, um hier auch zusammenarbeiten zu können und haben da natürlich dadurch auch einen großen Erfahrungsschatz. Na wunderbar, Dankeschön. Du vielleicht könntest jetzt einfach eh gleich auf die, äh, die Homepage, die mhm. Website der virtuellen PA einsteigen. Mhm uns den Bildschirm freigeben und uns dann das Angebot, das für uns relevant ist, vorstellen? Auf der ersten Seite sieht man unser Team, ja, also ähm, damit man einfach weiß, dass, äh, wer da dahinter steckt. Und äh, wenn man da runterscrollt, kriegt man ein bisschen Informationen über, über die Virtuelle Pädagogische Hochschule. Wir haben auch einen Slogan, ja, der heißt einfach online fortbilden, digital und innovativ. Ähm, und da sieht man dann schon unser unterschiedliches Angebot, ich scroll jetzt einfach da mal ein bisschen durch, wird vielleicht einiges bekannt vorkommen, einiges vielleicht neu, neu sein. Wir haben äh, einen wöchentlichen Newsletter, das heißt, wenn man bei uns registriert ist in der Lernumgebung, also einen Account hat, kriegt man jede Woche in den E-Mail-Account einen Newsletter rein, äh, wo man Informationen kriegt, welche... Fortbildungsangebote in der folgenden Wochen starten, aber auch sonst Informationen zu Ausschreibungen ähm, auch, von, auch von anderen pädagogischen Hochschulen. Es ist unterschiedlich und da sieht man eh schon also ähm, ein Programm, was jetzt äh, in Kürze äh, oder stattfindet und man sieht so quasi schon hier zum Beispiel da ein Kürzel die DGPH 3. Das ist eins unserer, unserer großen Formate, das ist eine Online-Tagung, die über vier Wochen läuft und den Fokus hat auf Hochschule und digital innovativ und hier quasi eine Plattform ist für Hochschullehrende in Österreich, sie auszutauschen, zu schauen, welche Best-Practice-Beispiele gibt es und ist aber international besucht. Wir haben eigentlich drei so große Bereiche und dann gibt es Hybridformen und Uh, einer Bereich ist, sind die Online-Seminare, die Online-Seminare finden bei uns auf der Lernumgebung statt. Hier oben kommt man zur Lernumgebung, wenn man draufklickt und uh, diese Online-Seminare laufen zwischen zwei bis vier Wochen, die meisten drei Wochen, man ist dort uh, zusammen mit maximal elf anderen uh, Lehrerinnen und Hochschullehrenden, die gemeinsam ein Thema erarbeiten, das heißt äh, wichtig ist hier der, der Aspekt des kooperativen Zusammenarbeitens. Das heißt, man, man äh, gibt Feedback, man unterstützt sich, man arbeitet was und meistens geht man eigentlich mit was heim, das man gleich umsetzen kann in der eigenen, im eigenen Unterricht oder in der eigenen Lehre. Die Online-Seminare finden im Winter- und im Sommersemester statt und äh, über, drei Woche, über drei Monate verteilt. Das heißt, äh, man kann sie einfach immer anmelden bis vier Tage bevor es beginnt. Dann das zweite Format sind die E-Lectures. Die E-Lectures sind einstündige Webinare, die am Abend zwischen 17 und 20 Uhr stattfinden. Auch Wintersemester und Sommersemester, meistens also Montag bis Donnerstag. Und hier ist es so, dass man einfach eine Stunde lang jemanden, zuhört zu einem bestimmten Thema, das ist meistens ein Experte oder eine Expertin und man kann über die Chat-Funktion Fragen stellen, beziehungsweise gibt es auch manchmal ein bisschen Interaktion, wie eine Umfrage ähm, äh, zum Beispiel. Die Lectures finden, je nachdem, entweder auf Adobe Connect statt oder auf Zoom. Und das dritte ist, also wenn man irgendwie weder zusammenarbeiten will mit anderen Leuten im Online-Raum oder irgendwie auch nicht so recht Interesse hat, eine Stunde lang Abend ähm, jemandem zuzuhören, dann kann man ein äh, Format wählen, das ähm, totale Freiheit lost, weil man kann äh, sich hier einloggen, wann immer man Zeit hat. Und das sind äh, die Coffee Cup Learning Module, das sind ähm, Module, die heißen offiziell Mikrolernen, das sind so Mikrolerneinheiten, das heißt, das sind ganz kurze Einheiten von ca. 15 Minuten, was man braucht, und, äh, ähm, um das durchzugehen. Und äh, man kriegt, wenn man fünf Kaffeebohnen gesammelt hat, ein Zertifikat. Der Grund, warum es Kaffeebohnen gibt und warum sie Coffee Cup Learning heißen, ist, weil man, eine, weil man einfach in einer Viertelstunde gut an Kaffee trinken kann. Das heißt, man kann es so ein bisschen nebenher machen. Die Coffee Cup Learning sind, Module sind dreigeteilt. Das heißt, da gibt es ein kurzes Video, es gibt ein Skriptum und am Schluss gibt es so ein Abschlussquiz. Und wenn man das gut gut ausgefüllt hat, kriegt man eben eine Kaffeebohne und wenn man fünf hat, kriegt man ein Zertifikat. Das wird öfters auch verwendet von Hochschullehrenden Studi mit Studierenden, wo quasi Studierende äh, angehalten sind, ähm, Coffee Cup Learning Modul zu machen und äh, sie müssen das Zertifikat vorlegen, damit sie den Kurs abschließen können. Also ist eine Möglichkeit. Er hat dann gesagt, dass es natürlich Hybridformen gibt, wie die Online-Tagung zum Beispiel. Wir haben auch Seiten zur digitalen Grundbildung, weil wir Angebote zur digitalen Grundbildung haben. Und warum ich sie jetzt erwähne, ist, weil wir im Rahmen dieser digitalen Grundbildung ein neues Format getestet haben, nämlich die Online-Ring-Veranstaltung. Das schaut so aus, dass die über das ganze Jahr läuft begleitend zur E-Lecture-Reihe Digitale Grundbildung, wo ungefähr einmal im Monat E-Lecture stattfindet. Und um diese E-Lecture herum gibt es dann in der Online-Ringveranstaltung Aufgaben. Ja, oder und einerseits Aufgaben zu lösen vorher, aber auch dann eine Diskussionsmöglichkeit nach der E-Lecture und es gibt ein kurzes Abschlussquiz. Und wenn man das Quiz auch wieder gut ausfüllt, kriegt man einen Badge. Und wenn man sieben von zehn, es gibt zehn E-Lectures und zehn Module, wenn man sieben gesammelt hat, dann kriegt man auch offiziell ein Zertifikat. Und das läuft eigentlich sehr gut. Ich habe schon die E-Lecture-Reihen erwähnt. Hier findet man Aufzeichnungen von E-Lecture-Reihen. Das sind quasi E-Lectures, die zu einem bestimmten Thema sind, wie ich weiß, die BR hat zum Beispiel für das Jahr der digitalen Bildung e lexereien organisiert und über uns laufen lassen. Es gibt e e zu Sprachen, Sprachenunterricht etc. Also das ist auch wichtig, wenn man mal kurz Zeit hat, dass man e lecture anschauen kann, obwohl es... Total, äh, total interessant ist und man sich unbedingt anschauen hätte wollen, äh, man kann alle unsere E-Lectures nachschauen. Das kann ich eigentlich auch noch kurz sagen Was ich ebenfalls noch kurz herziehen möchte, ist, dass natürlich äh, wir ja von digitalen Kompetenzen reden und wir alle unterschiedliche Definitionen und äh, unterschiedliche Vorstellungen haben, was digitale Kompetenzen sind. Und die virtuelle PH ist äh, vor inzwischen fünf Jahren beauftragt worden, ein Kompetenzmodell zu erstellen, das DigiComp P, das wurde 2019 im Herbst überarbeitet. Und äh, dieses Modell ist praktisch das Fundament für pädagogische Hochschulen in Österreich äh, bei der Klassifizierung ihrer Lehrveranstaltungen und fortbildungs äh, Lehrveranstaltungen im Bereich äh, digitaler Kompetenzen, digitale Grundbildung. Wir haben bei MOOCs mitgearbeitet, es gibt Open Educational Resources, da gibt es unsere Schummelzettel, die kann man auch äh, im Büro aufhängen zum Beispiel. Ähm, und äh, wir sind beim Projekt dabei für Robotics und künstliche Intelligenz. Da werden auch Trainerinnen und Trainer ausgebildet für Schulen, die dann quasi dann weiter ähm, trainieren, sozusagen andere äh, einerseits Schüler, Schülerinnen und aber auch äh, Kollegen, Kolleginnen im äh, Kolleginnenkreis. Äh, was äh, was äh, derzeit sehr gut läuft ja, und auch sehr angenommen wird von pädagogischen Hochschulen, ist die OTA, das ist die Online-Tutoring-Ausbildung, das hier quasi im Blended Learning-Konzept äh, läuft. Das heißt, es gibt einen äh, Kick-Off- vor Ort an einer pädagogischen Hochschule, die eben die OTA durchführen mag für die eigenen äh, Hochschullehrenden, dann gibt es eine dreiwöchige Online-Phase, in der man lernt, wie man in einem Online-Raum äh, mit Studierenden interagiert, wie man Feedback, wie man äh, Studierende motiviert äh, und einfach auch unterstützt hier und äh, ähm, man äh, fokussiert oder Man wählt dann eigentlich einen Schwerpunkt, entweder Online-Bereich, also wirklich einen Kurs, Online-Seminar oder ein Webinar, also kann man auch wählen und dann macht man praktisch ein Praktikum nachher und man kriegt dann ein Zertifikat. Das ist keine Fortbildung, ist eine Ausbildung, das zusammen mit der Donau-Uni Krems und mit Common Sense entwickelt wurde und, und eben angeboten wird. Maßgeschneidert, habe ich gesagt, werde ich nur ein genau. bisschen äh, sorgen. ich werde da kurz mal draufklicken und äh, maßgeschneidert ist so, dass wir hier sehen, wir haben so ein maßgeschneidertes Angebot, je nachdem, wo, was man braucht. Ja. Für die Hochschule ist, äh, ist jetzt interessant, ja genau, bei uns läuft gerade die DGPH. also wenn man draufklickt zurzeit, kann man gleich hier auf den Link gehen und, die, und ein bisschen stöbern. Ähm, was wir anbieten, ist einerseits praktisch, wir unterstützen, beraten pädagogische Hochschulen. Wir haben an jeder pädagogischen Hochschule eine Ansprechperson oder einen sogenannten operativen Multiplikator oder Multiplikatorin. Das heißt, dass wir in Kontakt sind mit der Person und schauen, ob an der pädagogischen Hochschule Unterstützung gebraucht wird und wenn ja, wie die ausschauen kann und wie wir da einfach unterstützen können. Ähm, bei den Angeboten ist es so, dass wir ähm, einerseits, ich fange hier rechts an, können Online-Seminare, die bei uns laufen, äh, auch ähm, praktisch ausgeborgt werden, aber ausgeborgt werden in dem Sinn, dass man es nicht mehr zurückgeben muss, ja, sondern wenn sich im Kollegium äh, mehrere Leute finden, die zu einem bestimmten Thema aus also eine Fortbildung haben wollen oder bräuchten, dann kann man hier im Seminarkatalog stöbern und schauen, ob wir quasi ein Online-Seminar haben, das dann rein nur für die Gruppe an der Pädagogischen Hochschule läuft. Das wird durchaus angenommen und ist eigentlich eigentlich schön, weil man somit nicht mit irgendwelchen Leuten zusammen ist, was ja manchmal nett ist, wenn man dann andere Leute kennenlernt, aber eigentlich auch nett ist, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen auch auf eine andere Art und Weise irgendwas gemeinsam macht und gemeinsam auch was lernt. Also es kann durchaus nett sein. Es ist auch möglich, dass man sich äh, ähm, E-Lectures so, e on demand ausborgt ja? oder einfach nicht ausborgt, sondern bestellt. Ja? Man bestellt das. Das heißt zum Beispiel das gleiche wie bei den Online-Seminaren. Man kommt drauf, es gibt ein Thema, das eigentlich total relevant ist für das Hochschulkollegium oder für eine bestimmte Abteilung und äh, man äh, hätte gern was ähm, äh, einen Input im Rahmen von einer E-Lecture, die man sich eventuell gemeinsam am Hochschulstandort anschaut oder eben jede Person sitzt daheim und lockt sich ein in die E-Lecture und ähm, meistens wird dann wahrscheinlich die Ansprechperson der Pädagogischen Hochschule an uns herantreten und sagen, wir hätten gern zu diesem Thema, habt ihr da ähm, jemanden? der oder die das da vortragen könnte und dann wird das organisiert und das ist dann eine geschlossene E-Lecture. Kann auch offen sein, ja. Also wenn man sagt, das ist eigentlich egal, ob andere Leute auch mit, äh, mit äh, mithorchen und teilnehmen, dann, ist, dann kann es ja offen sein. Was wir ebenfalls haben, ist ähm, die Handreichung Webinare in der Hochschule, die derzeit sehr gefragt ist, weil einfach äh, doch ein größerer Bedarf ist, dass man die Hochschullehre online oder synchron online teilweise abholt. Also äh, Das ist wirklich etwas, äh, wo man sowohl die Hochschule, also die äh, praktisch Rektoratsebene Informationen sie holen kann, als auch äh, wirklich die einzelne. Hochschullehrende. Und äh, was äh, auch ähm, möglich ist, was zurzeit in der Pilotphase sich befindet, ist das Renter a modell wo hier äh, eine Person oder Hochschulperson begleitet wird bei der Umsetzung von ihrer Lehre äh, online, also mit Webinaren arbeitet Und hier aber primär das Didaktische im Vordergrund steht und weniger, wie gehe ich jetzt eigentlich mit dem Webinar-Tool, das an meiner Hochschule verwendet wird, um so das sind praktisch vor Ort Leute zuständig und wahrscheinlich ein E-Learning-Team oder ein ähm, IT-Team, um hier quasi Schulungen zu machen, wie geht das äh, technisch. Ähm, hier ist der Fokus auf der, auf der Didaktik. Was eben die Online-Tutoring-Ausbildung habe ich schon erwähnt, es gibt auch unterschiedliche Lehr- und Lernmaterialien, die Tagung und ähm, DigiFolio, wo eine Zusammenschau ist von allen äh, Fortbildungen an allen pädagogischen Hochschulen in Österreich äh, im Bereich digitaler Kompetenzen. Da kann man dann ein bisschen schauen, ähm, an welcher pädagogischen Hochschule morgen vielleicht hinfahren, mag ich vielleicht einen Online-Kurs äh, haben, in welchem Bereich. Äh, äh, bräuchte was, äh, was gibt es eigentlich? Du hast jetzt mhm. schon einen wunderbaren Überblick gegeben über mhm. die verschiedenen Angebote und mhm. zuletzt waren eben die das Maßgeschneiderte, wo eben dann mhm. die Koordinationsperson der Pädagogischen Hochschule sich an dich wendet und sagt, wir bräuchten das für unsere PH. Wenn ich jetzt als Einzelperson, als Hochschullehrende, als, als Lehrerin, Lehrer einfach an einem normalen Angebot, an einer E-Lecture, an einem Online-Seminar äh, teilnehmen will, was muss ich dann tun? Mm -hmm. ebenfalls wieder auf unserer Seiten gehen. Man sieht ja dann da heroben, dass man da unterschiedliche äh, Reiter hat. Und ähm, am besten ist, auf Angebot zu klicken. Dann sieht man, dass sich da quasi ein Dropdown-Menü öffnet. Und äh, wenn ich, du ja zum Beispiel erwähnt, äh, dass äh, zum Beispiel ich hätte gern Interesse, welche E-Lectures es gibt, und ich würde gerne teilnehmen. Dann klicke ich einfach hier auf E-Lectures und dann öffnet sich die e seiten wo auch nochmal erklärt wird, was das ist. Und man sieht sofort die E-Lectures, die in Zukunft oder die jetzt in Kürze stattfinden. Zum genau, das ist auch mhm. die Information, die zum Beispiel, wenn, wenn eine E-Mail kommt von euch, also Informationsmail, die Lernideen für die kommende Woche, mhm. dann sind diese auch dort, dann kann ich es anklicken. Genau, dann klickt man die, und das ist nämlich das Tolle am, am Newsletter eigentlich, dass man die anklickt und man kommt dann direkt eigentlich mit einem zweiten Klick äh, zur Anmeldemaske im PH Online. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, äh, schauen wir mal, für morgen, ja, also ein Podcast, interessiere ich mich zum Beispiel dafür, dann sehe ich ja, äh, wann, wann es stattfindet, äh, das ist im Rahmen der DigiPH und äh, praktisch, um was es geht und hier kann ich quasi zur Anmeldung klicken und kann mich äh, anmelden. Äh, ah Okay, es ist eine genau. ganz gewöhnliche das heißt, PH-Online-Veranstaltung genau. und ich muss mich anmelden und ich muss mich, um mich da anmelden zu können, dann auch äh, von meiner eigenen PH-Online-Instanz auf der anderen PH anmelden. Da gibt's genau, und äh, man muss sich äh, Gast immer immatrikulieren bei der PH Burgenland. Ich wir ja am Anfang gesagt, dass wir ähm, der PH Burgenland angedockt sind und daher das PH Burgenland PH-Online-System verwenden. Okay. Das geht aber relativ leicht. Man kann natürlich auch direkt zum virtuellen Lernraum gehen. Das heißt, man kommt einfach auch so in die e rein, ohne dass man angemeldet ist. Solange Plätze frei sind, man kriegt aber kein Zertifikat oder keine Teilnahmebestätigung noch. Und bei den Online-Seminaren muss man auf jeden Fall angemeldet sein. Genau, bei den Online-Seminaren muss man auf jeden Fall angemeldet sein, weil ja das ähm, äh, nur für Lehrende, die ein BH-Online-Account äh, haben, äh, ausgerichtet ist oder jetzt halt für Lehrende ist. Das heißt, hier sieht man eh, wir haben das Frühjahrsprogramm zurzeit, man klickt aufs Programm und. Ähm, und kann dann auch äh, sehen, welche, äh, welche Online-Seminare es gibt. Es gibt Online-Seminare für Lehrerinnen, aber auch Online-Seminare für PH-Lehrende, also mhm. spezifisch. Und das Gleiche das ist das Gleiche, ja. man geht da drauf äh, und... Ähm, zur Anmeldung und dann sieht man eh, äh, ja. ob noch Plätze frei sind wenn nicht. Was ganz wichtig ist, ja, wenn keine Plätze mehr frei sind, bitte unbedingt äh, sich trotzdem anmelden auf dem Wartelistenplatz, weil wenn wir sehen, dass der Bedarf größer ist und dass wir äh, das äh, quasi äh, sich auszahlt, dass man zweite Gruppen aufmacht, dann machen wir oft der zweite Gruppen auf. Das heißt, äh, nicht traurig sein, wenn man irgendwie, wenn es ausgebucht ist, bitte unbedingt äh, Wartelistenplatz sich checken, weil kann leicht sein, dass doch der Kurs stattfindet. Also, was du jetzt als erstes empfehlen würdest, wahrscheinlich ist, dass man mal auf die Plattform geht, virtuelle-phat und sich dort genau. einen Account anlegt, oder? Damit man dann auch die genau, genau. dazu geschickt bekommt, oder? Genau. Und äh, den Account kann ich zur Lernumgebung gehen, eigentlich. Ähm, und hier link rechts oben zum Login und dieser Moodle-Instanz, genau. Genau, also dort auf dieser Moodle-Instanz, die man registriert, genau. dann kriegt man auch diese Angebote genau. und kann sich auch für persönliche Fortbildungen bei euch dann relativ einfach anmelden. Und wenn, genau, man sagt, genau. wenn die Hochschule was braucht, dann kann sie sich auch über die Kontaktperson an der PH Vorarlberg, ist es, genau. die Malis Schädler, anmelden genau. und dort melden und dann kann die sich bei euch melden und sagen, wir brauchen das und das. derzeit haben wir ja in einer ein bisschen außergewöhnlichen Situation, dass wir relativ schnell umsteigen haben müssen auf Online-Lehre und zwar nicht vom Blended Learning, sondern wirklich online. Und äh, an der virtuellen pH gibt es hier die Corona-Seiten, die dann auch, wenn dann Corona nimmer ist, ja dann trotzdem weiter bestehen wird unter einem anderen Namen wahrscheinlich. Äh, wo wir ähm, Fortbildungslinks und Informationen zusammengesammelt haben und darstellen. Und das heißt, wir haben das so gemacht, dass wir hier quasi Fragen äh, formuliert haben. Das heißt, wenn ich habe einfach, also ich möchte zum Beispiel Lernende ohne Plattformen Materialien zur Verfügung stellen, dann klick ich drauf und kommt dann eigentlich direkt dorthin. Und ähm, ähm, es wird auch äh, weiter befüllt, aber so wie es zurzeit ausschaut, passt es eigentlich recht gut, weil es sollte ja nicht zu so viel sein, dass man dann einfach vor lauter Links die, Home, die Webseiten nicht mehr sieht. Also das sollte ja nicht passieren, aber ähm, da finden man auf jeden Fall Informationen ähm, äh, zu unterschiedlichen Herausforderungen und äh, Fragen. Ich glaube einfach ein wichtiger Aspekt, den wir Hochschullehrende nicht verlieren sollten und uns einfach auch immer bewusst sein sollten, ist, dass man neugierig bleibt und, und auch ein bisschen neugierig bleibt und ein bisschen schaut so über den eigenen Tellerrand und vielleicht die Zeche ein bisschen sich manchmal. Und auch wenn man sich denkt, das nicht, ob ich das, das funktioniert vielleicht nicht oder ist ein bisschen anstrengend oder was sagen die Studierenden, ähm, wann das nicht funktioniert, ist eigentlich ziemlich egal. Also ausprobieren, schauen, ob das irgendwas ist, was, was einem zusagt und wenn ja, dann super, weil dann kann man es ja verwenden oder eben adaptieren und wenn nicht, dann passt es auch. Und ich glaube einfach, es ist wichtig zu wissen, wo man sich neue Sachen und Input einfach erholen kann. Und, und die virtuelle PH ist halt ein Ort, wo man das machen kann. Und äh, wir freuen uns immer über, über Leute, die unser Angebot annehmen und unser Feedback geben, damit wir einfach auch dann kurz äh, reagieren können auf Bedürfnisse, Wünsche von Hochschullehrenden und Lehrenden. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Marlene. Das ist echt ein super Überblick über dieses wunderbare Angebot gewesen. Äh, danke euch für eure Arbeit. Ihr macht es hervorragend. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Äh, es ist wirklich ein tolles Angebot und äh, ja, vielleicht motivieren wir die Leute daran, jetzt sich zu beteiligen.